Kommen aus dem Schatten raus, du viel Ja, das haben wir glaube ich schon mal gegeben ja, haben wir schon mal gegen gekämpft, der also hat schon immer so Flügel am Rücken. Ja, das sagt mir glaube ich nichts. Äh ah, nee, wir haben gegen kleinere Version von dem Vieh glaube ich gekämpft. Ja, das kann auch sein. Oh mein Gott, ey. ist das überhaupt die eisversion Also war Frostpatrouille, also. Ja, warum sind wir denn dann hier in den so einem weil nicht warmen Wald, wenn da Frost ist? Der nächste Treffer gegen Boris ermächtigt, was bedeutet hat denn keine Ahnung? Schießt ihn aber ja, ins der Gesicht, ich... ja, der nächste Schuss mehr Schaden macht gegen den. Das stand bei mir jetzt auch da. Ey. Ah, ja, wenn wir die Viecher da äh, ja, stimmt, ja, okay, gegen der Firma schon gekämpft. Das kriegt doch dann so eine Eisrüstung. Dann müssen wir diese kleinen Fledermäuse da töten, die da rumfliegen, damit wir da dem Schaden machen können. Ah. Das ist der Unverwundbar, solange der seine Eisrüstung da trägt. Ey. Aber im Moment trägt er die gar nicht. Ey. Was ist das für eine fette Fledermaus? Ey? Ja. Die kenne ich nicht. Ey. Was so? Das das der Teil geht einfach mal direkt dahin und schlägt mal rein. Ey. Ich habe natürlich auch den drauf geschossen. Was? So an sich macht das. Viel. Okay. Brennen Baby, brenn! Oh, hell Was? Der, no, okay. ja, der hat sich verpisst, ey. Ja. Oder auch nicht, hier. Ja. Von der ist am brennen während der seine Eiswürstung kriegt. Verpisst euch im Mongol. Alter! Okay, der Move ist aber neu. da ja, wir haben doch gegen eine kleine Version von dem Viech gekämpft, glaube ich. Ja, das macht Sinn. War glaube ich irgendwie schon Alter. eine zweite Viech oder so. Boah, da kam gerade ein Eiszapfen auf mich zugeflogen ja. ja da sind irgendwie, ich glaube, die können schießen Oh Gott, ja, die schießen Wer schießt? Neue, da sind neue Fledermäuse, die schießen mit Eiszapfen Boah Ah, ja, die schießen auf mich Oh Gott, oh, Okay, die können sich gegenseitig treffen, wie es aussieht Jetzt schießen sie auf dich, Daniel, pass auf ah. ja, gut, die, haben, die treffen sich gegenseitig, die Viecher, ey <lacht> ah, ich weiß wieder mal, wir den Schuss, der für den bestimmt war abgefangen. Ah. Oh. Mein Gott, geht doch mal alle weg. <lacht> ey, ich fange die ganze Zeit meine Schüsse für den ab, der... Ich fliegen mir die ganze Zeit in die Schussbahn, Mein Gott, geh weg. Aua. Ey, die, ey, die beschützen den die ganze Zeit. Leck mich. Ich will auf den schießen und die fliegen mir die ganze Zeit in die Scheiß schussbahn ey. Ihr Mongos. Don't engage, Daniel. Don't engage. Wo bist du denn? Ah, da. Du warst noch zu weit weg. Ich hab deinen Namen nicht gesehen. Ich weiß nicht wissen was los ist wenn er sich aufregt ey also Daniel, jetzt wenn ich das schon so sagst nee, würden wir das auf jeden fall herausfinden ah. war Hahn? <lacht> <lacht> ja, was war das weiß ich nicht Da, da, da, irgendwie gar nichts. Okay, ist da hier. ich dachte, du die ganze Zeit nur gegen die scheiß also da hinten. Habe ich auch gemacht. Die nächsten acht Treffer sind gegen ermächtigt dann da? Ja. Ich freue viele von diesen Fischern die ich habe. So, ich habe drei Raketen, komm ja Aha, oh. geht mal weg, ey. Jetzt habe ich oh 20 Frostkugeln. Oh, ist tot. Okay, jetzt ist er, ja, es ist tot. Sieger Schuss. Okay, ich kann schon mal nachbauen neu. Das war definitiv neu, ne? Na, aber wir haben schon mal gegen eine Version gekämpft, der. Ja. Der des. Der Name, Na, den Namen kenne ich nämlich Bo. Den kenne ich, den Bodeos. Ich habe ein S bekommen beiden. Ja. Oh. Ich bin halt jetzt besser als du da. Ich habe jetzt einen Skin. Da hinten ist es Warte mal, ich schieße von hier aus ab. es geht das hier so rum. Ey. Ich glaube, es hat einen Plan, des Schrott, Dreck. Was war denn das für eine Scheiße? glaube das war ein Blindgänger. Ich habe irgendeine Mod für mein Speer halten. Okay, Munitionsamplifikator. Ich habe, wie sich das anhört. Daniel. Ich habe eine Munition für meinen Speer. Jetzt kann ich viel öfter zu stechen. <lacht> Hast das Ding, nur so angeguckt, ey. Ich <lacht> habe ja. die, Situa hab die Situation analysiert, Er okay? war voller Anstand ja, mit der Er ist genau vor mir geflogen, ich habe dann abgeschossen und er hat einen Voll auf Team Rocket gemacht, ey. Okay. Oh. Okay. Nee, ich habe es geschafft. Wie Nee, Flermäuse. Flermäuse fliegen einfach weg. Ja, die haben keinen Bock mehr. Mann, ich komme da nicht rüber. Äh. Oh, ich sehe es. Ach ja. Ich, auch. Ein, ich will ein paar Mal abgehen. Mann, schon wieder. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> da noch klar und deutlich gesehen Nee, da war schon richtig Im auge Was, wo <lacht> oh, Du bist du hin. Ich habe schon gesehen. <lacht> Komm da nicht rüber. Was? Er gerade schon richtig. Nein. Da lebt der nochmal Ah oh, oh, Gott! <lacht> war das denn ein Geräusch? Ey? Ah. Das ich habe nur einmal weggeguckt, dann schießt er irgendwie seinen, seinen blöden Strahl auf mich. Ey. Oh. Oh. Wo bist du? Ich dachte, du bist schon hier jetzt. Ich weiß nicht, wo seid ihr? Oh. Ah, da seid ihr. <lacht> ich habe in die falsche Richtung geguckt. Ja, gegen das Vier haben wir schon mal gekämpft, glaube ich. Oh. war Ich komme, Daniel. Oh Gott, jetzt macht er wieder Sinn. Nein, der Baum. Okay. <racht> hat Nicht du, der hätte mich mit deinem Schwanz getroffen. Ja, ich kenne. Ne? <lacht> ich habe dich mit meinem Schwanz berührt. Nein. Ja, der hat, der hat in die Mine gebissen hier ja. und der brennt, ja. Warte. Okay. Ey, der nimmt Schaden da hinten. Ich habe gerade <lacht> da hinten. Punkt, weil der am Brennen ist. Ey, warte mal, ist der, Schaden? der ist da hinten irgendwo gelandet. Ich hab da hinten Schadenszahlen gesehen. Ich glaube, der ist hier irgendwo da. Ja, da ist er sogar. Ha, die Schadenzahlen haben den Preis gegeben. Gibt er immer noch schon <lacht> nee, nee, so lange nicht. <lacht> Alter, der hat voll geschossen. Zum Glück ist er gerade runtergefallen, er hat direkt über dich geschossen. <lacht> Was? <What? lacht> ja, ich hoffe das hat wehgetan. Du bist hier. Yeah. Oh Gott. Satt denn äh, machst du das? Kann sein, ist er ja gelähmt oder irgendwas? Nee. Ja, das war irgendeine Terra-Energie, der grüne ja, ich denke, grüne Kugeln sind um uns geflogen. Ja. Äh, meins war das nicht. Also, ich habe keine Terra-Fähigkeiten. Oh Es ist tot. Also sehr ja, gut. Zehn Kugeln habe ich bekommen, mehr. Nee. Schön. Das war eine Herausforderung. Ja. E. B. <lacht> ich bin immer noch weit vor dir, nein, Was Das gleiche wie